Servus, wir sind hier am Stand der Marke Elan. Bei mir steht der Andi und er wird uns was zum neuen Elan Amphibio 16 erzählen. Jo, Hallo zusammen, ich darf euch heute einen neuen Amphibio 16 vorstellen aus unserer All-Mountain-Serie. Wir haben den Ski ausgestattet mit einem Vollholzkern, mit einer Titanium-Einlage, mit einer Seitenwange. Fusion-System, also von der Ausstattung her ein sehr, sehr sportiver Ski. Und absolutes Highlight bei uns in der Kollektion ist die Amphibio-Technologie. Wir haben also einen linken und rechten Ski. Wir haben auf der Innenseite vom Ski ein bisschen ein dickeres Profil. Im Außenbereich ein dünneres Profil. Hat den Vorteil, wenn wir in die Kurve einsteuern, geht der Ski sehr, sehr leicht rein. Und wenn der Ski dann aber auf der Kante steht, hat er einen irrsinnig guten Kantengriff und somit absolute Sportlichkeit und Performance. Ein toller Ski. Wir sind gespannt, wie er sich im Test verhält. So, bei uns ist jetzt wieder der Bobby und der hat von Elan den Amphibio 16 getestet. Wie war denn dein Eindruck? Ganz geschmeidiger Ski, Ralf. Ein Ski, der im mittleren Tempo sein Zuhause findet, einfach zu fahren und doch die nötige Stabilität, wenn es mal ein bisschen flotter wird. Und die Zielgruppe für den Ski, wie siehst du die? Ein relativ einfach. klassischer Allrounder, der einfach, sage ich mal, nicht unbedingt die mega sportlichen Ambitionen hat. Vielen Dank. Danke dir.